Ja, wir versuchten heute mal bei einem Mercedes CL 500 der Baureihe 140 die Radlager zu wechseln und dachten, wir machen auch gleich mal ein Tutorial draus, denn gerade bei so einem Wagen, der jetzt mittlerweile auch so ein bisschen als Dienstwagen bei den Drehspieß-Restaurants angelangt ist, besteht vielleicht Bedarf, das auch mal selbst zu machen. Ja. Die erste Idee, was wir zuerst machen wollen, ist, mal zu sehen, wie sich das Rad dreht. Und am Schluss müssen wir dann die, ähm, wir müssen das Radlager festziehen. Und das Festziehen ist ein bisschen eine tricky Sache. Weil wenn man es zu fest macht, dann dreht sich das Rad nicht mehr und wird heiß. Und wenn man es zu locker macht, dann, äh, dann wackelt es rum. Und hier scheint es genau ideal zu sein. Das heißt, es dreht sich noch ganz gut. Aber wenn man kasselt, an dem Rad zu wackeln, dann hat es kein Spiel. Und so müssen wir das Spiel auch wieder hinkriegen, wenn das neue Radlager Also wir bauen jetzt den Bremssattel ab. Und an dem Bremssattel hängt der Sensor für die Bremsverschleißanzeige ähm, fest. Den müssen, müssen wir abmachen. Hinten haben wir noch den ABS-Sensor. Genau. Der ABS-Sensor ist dieses hier, den lassen wir dran in dem Beispiel, da muss aber vorsichtig sein, dass der nicht kaputt geht. Und der eigentliche Bremsschlauch hier hinten, der an der Bremse dran hängt, den lassen wir auch dran, weil wir den ganzen Bremssattel gar nicht abbauen, sondern weil wir den einfach hier hochbinden werden. Aber man muss dabei aufpassen, dass man den Bremsschlauch nicht beschädigt, weil sonst funktioniert natürlich die Bremse nicht mehr. Für eine Größe. 19 mm. Okay, also jetzt machen wir mit einer 19 mm die beiden Schrauben ab, die den Bremssattel ähm, festhalten. Also wir, wollen aber, wir wollen vielleicht ein Wort dazu sagen. Dass ja. es nicht wir, wir schrauben jetzt den Akschenkel ab und dafür brauchen wir diese Schraube und diese. Und das scheint jetzt hier relativ einfach zu gehen. Allerdings sind die mit 115 Newtonmeter angezogen. Das heißt, mit diesem Schraubendreher sind wir tatsächlich nicht weitergekommen, sondern das, muss man eine solche Verlängerung nehmen, muss das aufsetzen, muss die Schraube erstmal lose machen und dann kriegt man sie ganz gut runter. Hier ist ein bisschen aufpassen, dass man den ABS-Sensor nicht beschädigt, der geht relativ schnell kaputt. Man kann ihn vorher auch einfach abschrauben. Ich lasse ihn jetzt mal dran, weil wir den Ach ähm, den Bremssattel nicht wirklich wegmachen wollen. Aber hier ein bisschen aufpassen mit dem ABS-Sensor. Beim Abnehmen des Bremssattels muss man aufpassen, dass man ihn nicht runterfallen lässt, denn da hängt ja der Bremsschlauch dran und wenn der Bremsschlauch erstmal beschädigt ist, dann ist natürlich weniger günstig. Wir müssen dann auch versuchen, den Bremssattel hier irgendwie festzumachen, damit er nicht einfach runterhängt. Ja? Der Schutz des Bremsschlauches ist dann ziemlich wichtig, denn die Bremse soll ja noch funktionieren später. Okay. Den Bremssattel ab, ich hoffe zumindest, ja, beiden Schrauben raus. Beim W140 sind nur zwei Schrauben in der Anleitung. Auf dem Wiss ist es etwas universell beschrieben. Das muss für verschiedene Typen funktionieren. So, das haben wir hier los. Jetzt sieht man vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal den Bremsschlauch hier. Genau der ist, auf den wir sehr aufpassen müssen. Den wollen wir nicht kaputt machen. Deswegen versuchen wir, das hier möglichst minimal invasiv festzumachen. Hendrik! Hendrik! Du darfst und das Problem: die Bremsscheibe ist eigentlich nur an einer Schraube festgemacht, nämlich diese. Und dann gibt es noch zwei sogenannte Spannhülsen, das ist diese und diese, die sorgen einfach dafür, dass die Führung des Ganzen wichtig ist. Das ist, die Bremsscheibe ist nur deswegen mit einer Schraube festgemacht, weil später die großen Schrauben für das Rad die Bremsscheibe auch nochmal festhalten. Das heißt, es ist im Prinzip nur dafür gut, dass das Ganze quasi während der Montage nicht sofort abfällt. Das Problem bei den Spannhülsen ist, dass man die vor dem Wiedereinbau rausziehen muss. Und ob wir das schaffen und wie, das wissen wir noch nicht so genau. Aber bauen wir es erstmal auseinander. Übrigens, man muss ein bisschen aufpassen. Je nachdem was man vorher mit dem Auto gemacht hat, können die Bremsscheiben ziemlich heiß werden. Sogar extrem heiß. Das heißt, ich muss dass erstmal vorsichtig testen. So, okay, so, jetzt sollte man eigentlich in der Lage sein, man ja, das ging einfach jetzt ans eingemachte jetzt müssen wir erstmal die radnabenkappe oder auch fettkappe genannt abziehen ähm, ich weiß aus der beschreibung anderer dass die dabei manchmal kaputt das ist nicht so schlimm, weil in den Radlagersätzen hier der Originale von Mercedes ähm, ist die Fettkappe auch mit dabei. Also wir brauchen das nicht unbedingt ganz lassen. Es scheint eine etwas fragile Angelegenheit zu sein. Ähm, vielleicht ist noch hier zu diesen zu diesen Sätzen zu sagen, die sind nicht so furchtbar teuer. Und vielleicht ist es gerade bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen eine ganz gute Idee, äh, im Zweifelsfall lieber den Originalsatz zu nehmen. Es sei denn, man weiß ganz genau, wer der hersteller ist. bist du mal? Nicht schlecht. So kunstvoll, wie der Hendrik das macht, machen wir wahrscheinlich die Wartnabenkappe nicht mal kaputt. So. So war es auch gedacht, hier ist ein sogenanntes Hochleistungsbett drin, das kann sehr heiß werden, oder das darf sehr heiß werden, da darf man auch nicht jedes nehmen, sondern da konnte man ein bisschen auch das vom Hersteller nehmen, ich kann das mal ganz kurz noch zeigen. Das ist diese phänomenale Tube mit der Nummer, ja hier mit dieser da, Es ist von A002. Na wie auch immer, also ich können wir später nochmal mal reinstellen. Auf jeden Fall muss das eben so ein Hochtemperatur-Welslagerfett sein. Da gibt es auch unterschiedlich schon mal, vermutlich, aber das ist es auch das vom Hersteller. Mit diesem Sechskant öffnen wir jetzt hier diese Sicherung und wenn die Sicherung geöffnet ist, dann können wir die Klemmmutter rausdrehen. Und vielleicht später auch beim Einbau. Das Ganze wird genau so weit zuzudrehen sein, dass es sich auf der einen Seite noch relativ leicht dreht, auf der anderen Seite aber keinerlei Spiel hat. Und ich löse jetzt mal die Sicherung. Reicht schon. Leicht schon? das ganze raus. Hier sehen wir. Es Spiel. Ja. das harte Spiel. Das hat Spiel, so darf es später nicht sein. Ja. Das sehen okay, immer noch ein bisschen Spiel. Jetzt gerade kein Spiel mehr, aber es geht relativ rund. Ja. Und genau dieses Zwischending müssen wir später auch wieder hinkriegen. Ja. jetzt nehmen wir das Ganze raus. Oh, Scheiße! Das ist Okay, ein passiert. So was drin. Und das Ganze müssen wir jetzt wieder ersetzen. Super! Ich würde sagen, dafür gehen wir mal rüber an den Tisch. Ja, okay. Denn jetzt, müssen wir jetzt, raus, jetzt kommt der da raus, klopft ja. ähm, Da haben wir das vordere Radlager, das ist dieses kleine. Und hier das hintere. Hier sehen wir die Ersatzteile. Das hier ist das hintere, das muss ich machen und das hier ist das vordere. das vordere. Das vordere kann man einfach rausnehmen hier, vielleicht brauchen wir es ja noch, wer weiß, alles in die Hose geht. So, dieser, wie sagt man dazu, Axtring, auf dem das, äh, das Lager läuft. Also der Innere, der muss es raus und dafür müssen wir sozusagen, müssen wir den hier durchhauen. Wer richtig gutes Werkzeug hat, kann das sozusagen von hier ansetzen und kann das Ganze dann nach oben rausschrauben. Ja? Aber wer das nicht hat, der muss eben hämmern und deswegen wird der Hendrik jetzt mal diesen Ring raushämmern. Immer wieder drehen, damit das sich nicht verkantet. Immer wieder drehen, damit das sich nicht verkantet. Wir mal gucken, ob es sich bewegt. hat. Ja, hier ist er schon jetzt deutlich über den Überstand raus. Aber es ist eine mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So weit raus, dass er unten praktisch auf der Tischplatte aufstoßen würde. Deswegen haben wir das mal in dem Amboss eingelegt. Und von unten kann man sehen, dass er Schraubstock eingelegt. <lacht> Und von unten kann man sehen, dass hier jetzt langsam der Ring rauskommt. Das ist eine ziemlich hartnäckige Sache. Man hat, man hat lange den Eindruck, dass sich eigentlich überhaupt nichts tut. Aber ihr seht da, dieser Ring, der kommt jetzt langsam raus also dieser Ring war jetzt so drin, den haben wir jetzt so rausgehämmert. Da kommt später der neue rein. Jetzt können wir hier durchhämmern, dass das andere Lager auch auf der Innenseite rauskommt. Dafür muss praktisch dieser Simmerring weg und dann können wir das einfach rausnehmen. Dafür haben wir jetzt fantastischerweise hier dieses zufällig passende Spezialwerkzeug. Das, das liegt sozusagen jetzt direkt auf dem Kugellager auf und das Kugellager drückt dann auch den Zimmerring nach unten raus. So, sieht das Ganze aus. Und jetzt haben wir leider, hier das hier ist das Kugellager, dafür mehr ist glaube ich ein Kegellager. Und jetzt haben wir hier allerdings nochmal einen Ring. Den müssen wir leider auch noch rausklopfen in die andere Richtung. Das ist der Teil, der am wenigsten Spaß macht, weil man eigentlich den ganzen Eindruck hat, das tut sich überhaupt nicht und man macht sich sozusagen das Lager kaputt. Ja, also das muss jetzt sozusagen von hier aus geklopft, auch noch hier raus, weil dieses Teil wollen wir auch erneuern. Wenn also dieser Kranz vielleicht rausgeht, dann kann man versuchen, das äußere Teil zu erwärmen. Das dehnt sich dann aus und dann ist das Ausschlagen ein bisschen einfacher. Wer also mit dem einfachen Ausschlagen nicht hinkommt, der kann das mal probieren. geht es dadurch, das haben wir jetzt leider nicht gezeigt, dass man den neuen Ring reinlegt, den alten drauf und dann kann man nochmal was dazwischen legen, wenn man will und dann möglichst gleichmäßig rundherum oder was noch schöner ist, von mit zwei Leuten von beiden Seiten gleichzeitig. So haben wir den jetzt reingekriegt, so machen wir das bei der anderen Seite auch. Hier ist der neue Ring, das hier ist der alte, den alten liegen wir gerade da drauf und jetzt versuchen wir das hier einigermaßen, ja, wenn wir es fertig können. Ja. Aus, als ob der ziemlich drin wäre. Ich kann das ja unten noch mal prüfen. Da äh, können wir noch mal ein bisschen hauen. Das hält er jetzt auch ziemlich gut fest mittlerweile. Ich kann noch mal drehen ein Stück. Aber da hört man schon, viel tut sich da nicht mehr. So, jetzt haben wir die beiden Ringe drin. Jetzt kommen als nächstes kommen die neuen Kegellager und reichlich Welsfett natürlich. Ja.